Ja, hey und willkommen. Mein Name ist Danny Wolpio und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir ja... Ähm, einen Fangpart gehabt. Stimmt. Und ja. Ich komme ehrlich gesagt gerade von einem weiteren Fangpart. Ich weiß nicht, wie lange dieser sein wird, aber den werdet ihr höchstwahrscheinlich nach dieser Folge sehen. Und ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange der ist. Ich habe, mal nicht, 23 Clips oder so. Und ja. 200 pokémon habe ich davor schon gefangen und ja aber ich wollte jetzt nicht zwei von diesen parts direkt hintereinander machen deswegen mache ich jetzt erstmal ja ein bisschen weiter in der story und dann vielleicht danach oder nach dem part irgendwann tue ich dann diesen zweiten Fang-Part hochladen wo ich die ganzen pokémon fange und ja ich habe gedacht machen wir aber erstmal hier weiter mit der story ich habe dieses team ja mit mir ich hoffe die können es reißen und ja wir müssen in diesen einen tunnel rein der champ ist ja schon da reingegangen weil irgendwie hat man explosionen gehört und keine ahnung was hier los ist und ja wir gucken mal nach warum hat die plötzlich alles gewackelt oder habe am ende etwa nur ich gewackelt nein das kann nicht sein ja weiß nicht oh da ist ja schon was ist da jemand schamp vorbei gerauscht weiß schon der mann mit dem mantel der von oben bis unten mit logos übersehen ist ja ich sag's doch mein Klaus city wo alles in ordnung ist Wahnsinn, wie jetzt gerade gewackelt hat Delion. will das deiner maximiert Pokémon hier? Das ist das für ein rotes Licht? Leute, ich kann ja nicht durch. Ja, deiner maximiert Pokémon. Was? Was könnte das denn sein? und oh, nee, das hopp Hey Daniro, hast du das mitbekommen? jetzt äh, um diesen Lärm. genau es war dieser laute Rums und dann ist dieses rote licht erschienen und dann und dann dann hat sich plötzlich ein wildes pokémon das zufällig in der nähe war deine maximiert Hier, schau schon dieses schlagzeilen an mauzinger da ist der Leon, er ist einfach der coolste da wir begegnen jetzt hier irgendwie ein legendär pokémon oder so mein bruder sein zentrum kam nicht lange gefangen dass deine maximierte pokémon verstehe aus dem verkehr gezogen da ist mir mal wieder bewusst geworden wie stark mein bruder wirklich ist Wow. ich muss mit dem reden. soweit ich weiß sollte er beim stadion vor City sein auf geht's nee. okay ja war auch noch ein Mautzinger. Nee. was geht mir jetzt haben wir irgendwie noch nicht wirklich so eine bedrohung in diesem Spiel fällt man gerade auf, denn wir haben irgendwie keine richtigen Bösewichte, eine Bedrohung für die ganze Welt sind. Willst du mich jetzt auf den Arm nehmen? Hier weg du Blödsinnig ey! Hat mich da nicht gibt Gibt's da jetzt nicht? Boah ehrlich? wenn wir jetzt hier auf den Arm nehmen oder was? Boah! Du möchtest gestreichelt? nicht jetzt big talks nicht jetzt ja, nach dem paar okay vielleicht mal sehen nachdem man war sowieso nach klaus die mir ist was aufgefallen und ja was ist nicht dass ich habe das die ganze zeit verpasst habe aber gehen wir mal hier rein und jetzt kommen hier ist noch ein zweiter typ hier gibt es terms zu kaufen du mal mann mega feuerzahn donnerzahn alles hier vor meiner Nase. Und ich habe mir das nicht geholt. Mein Gott, ist mein Geld jetzt weg. Okay. Oh, jetzt haben wir wieder ein paar neue TMs. Das ist auch was. Ja, Feuerzahn. da ja, cool. guck mal, was da ist lernen kann. Ne? Ich definitiv noch ein paar bei Okay, cool. Mal ein paar. Haben wir den sehr viel mächtiger jetzt gemacht. Aber müssen wir jetzt schon in den achten Arealleiter kämpfen? Aber ein bisschen früh, ne? Findest du ja nicht? Doch. von Vor jener Terne gefahren. Hallöchen, na? Hey, hier drüben. Hallo, Danilo Gute Arbeit von dir und deinem Glurak-Deleon. Ich habe dieses Dynamax Pokémon ja eben Handumdrehen auf die Bretter geschickt. da ja, wir sind einfach eben unschlagbar, aber es gibt wichtiges zu versprechen da äh Sanja. Kannst du mir sagen, was hier vor sich geht? Gute Frage. es war da dieses rote Licht und dann hat sich plötzlich ein Pokémon dynamax mehr, obwohl eigentlich gar keine Energiequelle in der Nähe war. Aber wie kann das sein? Das wüsste ich selbst gern. Wir müssen wohl damit rechnen, dass dieses rote Licht jederzeit wieder auftauchen könnte. Exakt. Und um diesen Moment zu berechnen, braucht es eine Wissenschaftlerin der Extraklasse. Oma, was machst du denn hier? Ich wurde vom Liga-Präsidenten Rose herbestellt. Er hat mir Fragen über Fragen dazu gestellt, was alles mit dem Dynamax-Phänomen zu tun haben könnte. Und ist dabei etwas Hilfreiches rausgekommen? Das musst du ihn fragen, oder besser gesagt, seinen Assistenten. Äh, für den Liga-Präsidenten dreht sich alles nur um die Energieversorgung Galas. Alles andere überlässt er seinen Assistenten. Aber eins steht fest, wir brauchen mehr Daten. Deswegen möchte ich bin zur Sache, weiter Nachforschung anzustellen, Sanja. Immerhin kennst du dich von allen am besten mit der finsteren Nacht aus. Moment, vielleicht soll man sagen, dass dieses Rotlicht ist in Wirklichkeit die finstere Nacht? Hm, ich frage mich, ob wir auch irgendwie helfen können. Äh, ihr könnt auf mich zählen. Mich. Danke, ich weiß euer einfach sehr zu schätzen, aber ich wünsche mir von euch gerade nur eins. Ich will, dass ihr mir das allerbeste Finale aller Zeiten liefert. Im Gegenzug sorge ich dafür, dass hier in Gala auch Zukunft Frieden herrscht. klar, wo der Herz sich vertraut, dir. du bist schließlich der und der Unschlagbare. Oma, es gibt etwas, was ich genau untersuchen möchte. Hilfst du mir dabei? Aber sicher doch, Sanja. Dann bis bald. Besteht ihr jetzt erstmal die Arena-Challenge? Ich nehme fest damit, dass euch beim Champ kommt zu sehen. Boah, jetzt muss ich schon echt in die nächste Arena, wieder. Gut, ganz und gar, auf unsere eigene Mission. Für mich heißt das, Nest zu besiegen. Also machst du dich jetzt erstmal auf zum Klarstadion, oder, dann sollst du keinenfalls auf die leichte Schulter nehmen. Ey ich kenne euch jetzt schon direkt in die Arena. Aber bitte sagt mir, da kommt irgendwas, wenn ich da reingehe. Das geht mir ein bisschen zu schnell. Ich wollte auch erst einmal... Nee, passiert nichts. Dreck. Aber ich wollte erst einmal... Ja, okay. Dann, okay, ich habe zum Glück noch eine Sache, die ich sowieso machen wollte. Und zwar habe ich ein Schild. Die Lösung für eine... Ich sag mal, Quest gefunden. Äh, hier. Und zwar. Wir brauchen nämlich... Ein was äh, nochmal Picotchilla, das wir für einen Jungen finden müssen, der sein verloren hat. Und ja, ein Schild habe ich die Lösung gefunden und ich mache mich jetzt auf, die Lösung hier zu zeigen. So erst einmal zeige ich euch, was ich meine. Ich glaube, ich habe das noch nie irgendwie so wirklich ja, aufgenommen. Mein picochilla liebt es zu pfeifen und im Wasser zu planschen Es versteckt also bestimmt irgendwo, wo es schon platschen kann. Aber es gibt so einen Ort in Engine City überhaupt? Hat ein etwas seltsam ruf es macht immer wenn du es hörst. also doch mal und ja ich habe die lösung gefunden und zwar müssen wir hier hierhin erst ja habe ich gedacht hier mit meinen und ja dann habe ich erst gefunden und ja ich habe ich nein ich bin nur ein mensch da ich das so rauskommen dass ich hier heimlich vor mich hin planche ja, eine kleine Aufmerksamkeit. Man trifft ja nicht jeden Tag neue Leute. Eine Flasche Tafelwasser. Bitte was? Dann mach es mal gut. Ho, ho, ho, ho. Der Mann ist nach Hause gegangen. Ja, das war sehr merkwürdig. Und oh, ja, muss sagen, ja. Jetzt mal hier, macht das gleiche. Hm. wie Ist das für mich die Pico Picochilla ist zum Jungen zurückgekehrt. Okay. So, und ich habe jetzt keine Ahnung, was wir mit dem Rest der Folge machen sollen. Weiß nicht. Wir hätten ja eigentlich noch genug Zeit, aber ich will dann schon von Anfang an irgendwie da reingehen, weiß also sie nicht. Mein, Pitchel, mein Pico chiller ist wieder da. Vielen Dank, dass du es das gefunden hast. Ich möchte dir das schenken, weil du mir bei der geholfen hast. Und dann haben wir einen Hals spray bekommen. Mit den Einsatz einer Lärmattacke, den Spezialeingriff. Und ich bin mir nicht sicher, aber kann Big talks irgendwelche Lärmattacken, der hat glaube ich irgendwie so eine Fähigkeit, ne? Von eigenen Lärmattacken. Und jetzt schaden das Pokémon sich selbst durch Lärmattacken erleidet. Hm, kraftvoll wird die gegnerische Pokémon schaden. Das könnte vielleicht sein, ne? Overdrive, keine Ahnung. Jedenfalls weiß ich jetzt nicht, was ich mit dem Rest des Parts machen soll. Ich muss man ganz kurz überlegen wir können ja natürlich wieder pokémon fangen, aber aber <lacht> jetzt natürlich ein bisschen doof hm. überlegt gerade gibt es noch irgendwas so neben quest mäßig was man machen kann ich weiß nicht. ich glaube nicht nee, ich glaube nicht dreck das ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal optimal Komm, geh kommen gehen wir in die arena wir gehen jetzt in die Arena. Weiß mir ein bisschen zu doof gerade. Ich glaube nicht, ich für 20 Minuten hier irgendwie noch eine Aufgabe finde. Und ich fange jetzt nicht schon wieder Pokémon. Wir müssen mal, ja mal irgendwas anderes machen. So, Roy, geht geht's an den Kragen. Ich habe Sorge wir kriegen voll auf die Fresse, weil ich nichts gegen Drachen-Pokémon habe. Oh, okay. In einem weil ist ja ein Pokémon. Ach ja, mit dir haben wir schon geredet ne? So ganz am Anfang. Das ist die letzte Arena. Du schaffst das dann Niro. mal wieder einen Kampf mit Roy an. Die Arena scheint sich langsam, aber sicher am Ende. Du bist weit gekommen. Der arena von klaus City ist Drachenprofi Roy. Bist du bereit für seine Arena-Mission? Ich merke gerade, was Pokémon gerade gemacht hat. Siegfried und Roy. <lacht> Siegfried der Drachentrainer und Roy der Drachenprofi. <lacht> Wat? Oh Gott, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wow! Die sollen vom Diotrexs Zeug von allen den Siegen, die du schon errungen hast. Ich kann deinen Kampfreiz deutlich spüren. Und jetzt gibt ich bitte ins Stadion. Ich meine natürlich zur Schatzkammer. Die anderen Arena-Trainer erwarten dich dort. Okay. Na dann mal los. Ich habe das Gefühl, ich sollte Kuro Eiszahn beibringen. <lacht> oh. No. Oh, Dreck. Ich habe ich habe keine Zeit dafür. Mal sehen, wie viele Challenger sind noch im Rennen? Wow, oh, nicht mal zehn. Also gut, dann die nee, Ruhig, ich jetzt meine Arena-Mission. Bereit? Die regeln sind leicht und schnell erklärt. Du musst nur drei von mir höchstpersönlich ausgebildete Arena-Trainer besiegen. Das ist alles. Ach ja, noch etwas. Ihr werdet in Doppelkämpfen gegeneinander antreten. Die arena schön scheinen ganz schön in sich, findest du nicht? da Halten auch nur so wenige Arena-Challenger so lange durch wie du? Genau deshalb habe ich auch sehr hohe Erwartungen an dich. Zeig mir alle Tricks, die du auf Lager hast. Aber genug geredet. Der erste Trainer wird jetzt dir jetzt gegenübertreten treten. Hallo, ja, Raphael, trau dich. Darf ich vielleicht erstmal mein Team umändern? Bin schon zur Stelle. Roy hat mich zwei Dinge gelernt zum einen die Stärke von Drachen-Pokémon. Zum anderen dass man als kampf zu seinen vorteil nutzen muss wenn man sich die stärke zu nutzen machen will ha. Ist das link so rafa hier kommen ja für und Iska gott da wird schon irgendwie gehen irgendwie nicht das team ist gerade sehr im nachteil oh, nein ähm. oh. Oh, sehr gut. Ähm, ich habe flora dabei. Gut. Wir Glück haben. Okay, wir mal Glück haben. Okay, ist auf jeden Fall da durch Overdrive. den hier ah. jetzt mal abspielen, wenn ich. Die Attacke einsätze von Final Fantasy 10. ist doch besser als Akrobatik, ja, aber. Oder könnte ich... Machen wir mal. Könnte nicht schaden. Und Drachenpuls. So, Big Talks. Ähm, mh, ja und mal nicht chillt da. So. Das sieht nicht aus wie ein Dieb. No, oh, schade ich. Okay er wurde besiegt was doppelkämpfe gehen richtig ab aber auch dafür eine ganze menge grips echt genauso war ich das von ein trainer der sich bis hier durchgeschlagen hat hier weg 0x0 hier kommt unser zweiter trainer lorraine bestimmt auch alle anspielung an irgendwas oh, jetzt kann ich mich ja, das macht es natürlich wieder voll einfach. So, ähm Ich habe so das Gefühl, ich werde diese Eiszahnattacke brauchen in diesem Kampf. Ähm... Mach mal Schaufel weg. So. So, das, ist jetzt unsere einzige Eis-Attacke, die wir haben. haben. Haben wir irgendeine Feenattacke noch? gegen Drachen? Ich bin mir ja ziemlich sicher, der dieses, ja, -Bauer nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, der Typ hat jetzt eine Teil aus dem Intro, was wahrscheinlich diese Entwicklung von diesen arktik pokémon ist. Also, jetzt hat irgendwie so Eis-Drachen, nehme ich an, ne? Ja, weil nicht, er könnt ganz schön üble Sachen haben. Aber ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Ich weiß es nicht. Jedenfalls machst du es mir ganz schön einfach, dass ich, dass du mich irgendwie hier auswechseln lässt. Also, ja. schön dafür. Machst doch auch viel einfacher ey, als gedacht ein Doppelkampf kommt es darauf an zu verstehen, welche Rolle die jeweiligen Pokémon des Gegners im Kampf erfüllen. was sagt Lorraine. Wenn das dein richtiger Name ist. Was von dem tortonator Was ist das denn? kenne ich das Teil? Tortunator? Äh, keine Ahnung. So, ja. Naja Was? Was eine Panzerfalle gestellt? Nachthieb, Nein. Das war ein Volltreffer. Okay da wurde nicht ausgelöst. Ähm, Such mal mal dich und du reißt die an. Oh Gott. Ja, das habe ich mir gedacht. Oh. So Nachtie, das jetzt glaube ich nicht so bringen, aber mal gucken. Was ist das für ein Teil? kommt ja bekannt. So, da ist nicht so eine gute, kann ich wirklich viel tun gegen die Dinger? Merke ich gerade so, nicht warum der Angriff so schwach ist, so schneller sein oder was? Okay, das kommt jetzt. Was auch immer das machen wird, wehtun. Hm. Habe ich Talks, du liegst da hinterher, du musst hochleveln. Autsch. Äh, oh. äh. Aber ich krieg mal sollst ja Pocket Camping denken, du sollst jetzt schon wieder ding sein. irgendwie voll die Godzilla Pose mit Dingen. Totonator wurde besiegt. Und Blackwing ist jetzt das stärkste Pokémon. Das wird das umbrechen mal aber noch viel umbrechen als die aus aus der als der Ausgang eines Kampfes. Und das ist Genau Leistung. Genauso habe ich von einem Trainer erwartet, der sich die sieben Orden erkämpft hat. Und lass mich raten, was jetzt Hagel oder was, ne? Oder Sandsturm. Deshalb für die krönenden Abschluss Nummer drei. So Keine Ahnung. So Okay. Äh, ich muss ein bisschen. So ja. Sollte vielleicht mal Backtocks geben? Bringt so bestimmt nicht wirklich geld ich meine ich habe wieder ein paar TMs gefunden die ich holen will aber trotzdem so boom und boom und fertig geht so In einem Doppelkampf kann man beide Pokémon voller Kraft zuschlagen lassen oder man gibt einen von ihnen eine unterstützende Rolle. Sie mal sehen wir mal, was für eine Strategie du verfolgst. Sagen wir nicht, da kommt gleich mit Doppelkämpfen an der Arena-Leiter, aber glaube ich nicht. Oder kannst du ja immer noch. Ist gut. Hey, da ist die Entwicklung von dem Ding, von dem ich im Code habe, irgendwie als Vorbestellung, <lacht> glaube ich. dann wollte ich jetzt sagen macht sich sorgen hat der kampf schief laufen gehen könnte so du bist aber ein drache ne? kommen so gibt bringt bestimmt eher eiszahn aber jetzt nur eis stärker werden im hagel ne? ja, wir sind bald schneller das ist schon mal gut sehr gut wir haben den drecks besser erledigt Vergessen, was ich gerade sagen wollte. Aber okay, okay, du bist schon mal eis. So viel weiß ich jetzt. Also, ich nehme an, der Typ wird keine Doppelkämpfe machen, weil ich glaube, Doppelkämpfe und deiner Maximierung geht gar nicht oder. Wo weiß ich nicht, aber nur deiner Maximum bisher in Arena kämpfen gesehen und einmal hier in der Naturzone. Und das war's, hmm wenn Pokémon Trainer an einen Strang ziehen, wecken sie ungeahnt Kräfte in sich. So, jetzt kommst du dran eine reife leistung gegen einen talentierten trainer will ich kämpfen dürfen bei mir eine große ehre großartig dann ganz wie erwartet dass du die arena mission gemeistert bravo dann ist jetzt an der zeit dass du dich gegen mich beweist auf ins stadion ich kann den typen nicht ernst nehmen das so langer lulatsch irgendwie ja und er sieht irgendwie nicht ernst zu nehmen aus wenn ich jetzt hier so an siegfried zurückdenke Pokémon rot und blau der sei ja richtig oder dieser eine, dieser Piratentyp hier. Aus Höhen. Das war ein Drachentrainer. Oder Sandra. Die war auch noch cool. So. So, auf dass äh, der Typ Drachen-Pokémon einsetzen wird, was er höchstwahrscheinlich machen wird. Packen wir an erster Stelle. So, und dann machen wir uns auf und knüpfen uns den Typen vor. Roy, das ausgerechnet du der erste Challenger, bis der soweit geschafft hat, muss Schicksal sein. Aber wenn Delon so viel auf dich hält, wundert mich nicht, dass du so weit gemacht hast. Du denkst also, du kannst Delon besiegen. Dafür musst du erst mal mich seinen größten Rivalen klein kriegen. Ich werde dir auf die harte Tour zeigen, worauf du dich da eingelassen hast. Ich kontrolliere übrigens nur das wetter sondern bestehe nicht nur das wetter sondern bestehe auch auf einen doppelkampf äh, damit will ich herausfinden wie gut du auf die verschiedenen situationen reagieren kannst also dann los geht's das könnte vielleicht doch ein bisschen nerviger werden als ich gedacht hätte. mal schauen arena alter fordert dich heraus okoloss und die welt Hey, eins davon ist kein drachen pokémon verschwinden da du so. oh. also geht doch geiger dynamax dynamax meine ich geiger dynamax ist ja wieder was anderes. so gut ist die beldra wird ihr bin und beschwört einen sandsturm herauf okay dich müsste ich eigentlich klein kriegen und broccoli ich glaube flora ist eigentlich gerade sehr gut in dieser konstellation oh ja bevor die erdbeben oder so was einsetzt genau immer ne? rausholen So. Kuro. Reitseite. Au. <lacht> so. Aber wenn ich glück habe bis jetzt schon down nein press Oh Gott, was? Kampf, ne? Okay, da geht unsere einzige... Unser einziges Ding, was irgendwie stark gegen äh, Drachen ist. Hm. Ähm, was mache ich denn jetzt hier? Vielleicht machen wir erstmal dinge jetzt hier platt. Brocklos. Ja, komm. Und du machst Blättersturm gegen Libeldra. Ist ja neutral. Warum sind die so schnell? Oh Gott. Na, deswegen Blättersturm nein das gibt es jetzt nicht er ja, lauch sehr gut du hast nicht robust du nah okay 1 down er hat eins von uns da wir haben eins von denen down. und hat gleich So, was kommt als nächstes anaconda wirst du für den wachentrainer übrigens auch nicht schlecht so von der Konstellation. Äh. Ähm. Ja und ja kommt schon, immer beide down. Nein auf damit. Äh. Ich habe gedacht, der ein bisschen schwierig wird. Oh, nee misst wie gibt es jetzt so, ich brauch, hau das ding kaputt jawohl volltreffer vor dem auch ist irgendwie broken habe ich sorge ist aber auch leicht tot so jetzt kommt bestimmt dieses eis dingen ne? also weiß ich was zu tun ist oh gott wenn der jetzt mit dings kommt ne? mit erdbeben oder irgend sowas ne irgendwie so kommt aber Igni wird ja wohl schneller sein ne so aber bist du ja du bist das du lu werden neben dem so schnell sein wie Igni. so immer beide auf den, los am besten Deiner Brand. Warte mal, jetzt. Hier, ja mein Gott. Ja schon die stärkere Attacke. du ist nicht deiner maximieren? Haha. Jetzt mega Hit posen da kommt da geht der wenn mein partner wird jeden aus dem stadion pusten erstmal mal noch ein selfie genau was er ist ein hohn aus solche seine turm aus x und y hat ja ich werde ich schon da kriegen pass auf deiner brand oh, dreck Der ist noch am leben währenddessen sind die beiden noch da am boden sonnlich wird stärker was sonntag das nenne ich meinen raffinierten gegenzug hey, cool oh gott äh, ouch. ja das war's ähm. Ein Volltreffer, ehrlich. Noch jetzt kommt wieder ein Sandsturm. Geht ein weiteres Mal die Winde und schwört einen Sandsturm herauf. Oh Gott, das könnte jetzt doch ein bisschen schwierig werden, ja? Ja von Lauch. Nein. Ist langsamer als. Nein, ausgerechnet jetzt. Oh, Aua ich glaube, wir sind so gut wie tot, ne? Blackwing. So. Einzige, was ich jetzt im Vorteil habe, ist die Geschwindigkeit. ich muss jetzt noch zwei Züge von dem Ding in Aushalten. Äh. Ja, Igni. Und... Mir gehen auch die Beleber aus. Super. Flora. In deiner Faust. Gegen wen? Ah! Okay, gut. Oh Gott. Ja, jetzt paralisiert den auch noch. Oh nein, mit links möchte ich gerne angreifen. Und dich muss ich erledigen ich habe mir schon gedacht dass der kampf nicht so leicht wird so gefühlt schild wird dieser sehr oh, du hat ja, oh. oh. oh. oh. oh. oh. und der baff sein Anders guckt man auch hoch. So. Irgendwie du musst ja was reißen, habe ich Sorge für. Jetzt ist der letzte Zug. Weil oh, sieht nicht mehr so gefährlich aus. So. Du komm her. Und du auch beide geht es auf den los. Feuerball. Ho. Kann ihr deal mit Nein, er lebt noch. Oh Gott. Au, schon wieder ist ich tot. Warte ich kriegen wir jetzt, pass auf. Äh, jawohl. Und was? Der was? Bist du nicht die Entwicklung von diesem einen dingen Muss doch Eis sein irgendwie. Oh Gott. Du hast ein bisschen schäfig. Er ist jetzt nicht gerade beste Zeit für sowas. So, Black Wing. Vollkommen egal, was du jetzt einsetzt. Keine Ahnung. Okay, der sich jetzt noch hoch. Ja, das wird... Ein bisschen nervig hier. Feuerzahn, ehrlich? Ach, Blackwing ist paralysiert. So, du bist weg. Ist noch übrig. Ich glaube, Koro ist noch. Oh, Schmerz, mach mal. er macht sich, ich glaube, das Ziel zu notieren. Das sind ein Angriff, das ist mehr Schaden, richtig die Attacke an. das war glaube ich nicht so schlecht aber lassen mal erst mal so dann ist auch weg wenn haben wir noch big talks haben wir auch noch war cool schafft hat vereinten kräften werde ja schon schaffen irgendwie da kann natürlich schon ausrichten Eiszahn. Also von jetzt Verteidigung hoch. So weiß ich mich jetzt auf den Arm nehmen. Jetzt kommt schon wieder ein Sandsturm. Und schon. Ja, Pisser, setzt vor die Strategie eigentlich gegen mich. Komm her. den krieg ich doch nie down. Ja komm mit definitiv vor mir agieren. Aber so Big talks sollte vielleicht irgendetwas wieder wiederbleiben nur so zur Not so jetzt mal noch mal oder so was kann natürlich Schlangenblick was noch muss irgendwann wiederbeleben falls hier ja irgendwie alles schief geht äh äh äh starb der nicht in der Zeit. so vergifte oder irgendwie so irgendwas los irgendwas muss mir jetzt irgendwann mal hier geben endlich ein lichtblick feuerzahn alter und jetzt sehr kaputt stimmt flora wird irgendwie nicht überleben habe ich so gefühl da so, kommt schon wir müssen nur noch ein paar züge aushalten dann ist er kaputt das ist bisher der knappste kampf überhaupt so, flora ist so schneller als das Viech Wer sei schneller warte mal startsprobleme dreck ja, ja. jawohl oh gott ah. Und der achte wurde besiegt. Selbst wenn ich verliere, gebe ich ein erstklassige Führung ab. Zeit für ein Selfie würde ich sagen. Okay, boah, der Kampf war krass. So ein alter Kampf, aber nun da er vorbei ist, fühle ich mich, als hätte sich die Wolken aufgetan. Jetzt herrscht nicht nur als, es herrscht nicht als Sonnenschein. Ah, von wegen, glaubt mir kein Wort. Ja, Erst wie ich geprallt habe, dass ich uns größter Rival bin. Und wenn schon, das nützt mir auch nicht wenn du mich besiegst. Meine Pokémon und ich haben uns dir immer ganz schön hochnäsig verhalten. Ja, nehmen das das Zeichen deines Sieges. Das ist der Drachenorden. Mein Gott, ist der Typ riesig. Und das ist unser letzter Orden. Und das Dingen ist komplett. das ist alle Pokémon unabhängig von ihrem Level fangen. Jetzt besitzt du alle Orden der Galaregion. Den und aus musste aber noch das Turnier nach der Arena Challenge gewinnen, und das meine ich ganz wörtlich. Du musst dieses Turnier einfach gewinnen, klar. Sonst wäre meine Liga gegen dich bedeutungslos. Okay, jetzt wurde alle orden gesammelt. Erwarte ich als nächstes der Champ Cup. Ich bin gespannt, wie du dich dabei schlägst. Hey, Daniro hat der, der Typ riesig. Will ich nicht lange aufhalten, aber ich hatte da noch was vergessen. Erstens wollte ich dir als Zeichen meines respekt noch die TM 99 geben. Sie enthält die Attacke Breitseite. Ok, cool. Der Drachenattacke, ja, und zweitens wollte ich dir diese Uniform der drachenarena Arena Trainer überreichen. Die kriegen nur echte Gewinnertypen wie du und ich. Eben hast du, Challenger Danilo mit der Trikot Nummer 200 und 200 Pokémon, die Arena Challenge abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt kannst du deine Stärke beim Champ -Kampf unter Beweis stellen. Und du, Roy, musst mir nun deine Stärke beweisen. Aha, da ist er ja endlich, Delions kleiner Bruder. Ich habe deine Herausforderung an und ich werde dich ordentlich in die Mangel nehmen. Nach diesem Kampf wird dir nichts anderes übrig bleiben, als das Handtuch zu werfen und die Arena Challenge aufzugeben. Aufgeben kommt für mich nicht in die Frage. Ich Habe jede Menge herum experimentiert und bin stärker als du je vorstellen könntest. Ich werde euch alle besiegen, Roy, Daniro und natürlich auch mein Bruder. Einfach jeden von euch, was gut dann. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Kampf. Aber ich rate dir vor, fleißig in der Naturzone zu trainieren. Die wollen wir schon wieder in der Naturzone anreden. Okay, cool. Und finde ich von der Ego alle Pokémon unabhängig von ihren Level und oh, jetzt rotiert das Ding so auf der Seite. Also ja, würde ich den party hier beenden. Wahrscheinlich kommt jetzt direkt wieder was, wenn ich hier rausgehe. Deswegen bleibe ich erstmal hier drin. Und ja, dann sage ich. Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch der Part gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein... Erkundecross City, okay? Ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.